zur ersten Folge von der Playlist MC Kratos so kackt sich in die Hose Ugh. Warum spiele ich das überhaupt? Warum nehme ich überhaupt auf? Junge! Ah, so Leute, wir nehmen das ist ein Spiel über Five Nights die fast alle Charaktere, eigentlich wie Fred und halt noch andere Leute. Falls ihr mal Bock habt, dass ich die anderen Teile spiele, zum Beispiel wie FNAF 1 oder FNAF 2 oder FNAF 3 oder FNAF 4 oder FNAF 5 oder FNAF 6, lasst einen Kommentar, schreibt in die Kommentare, <lacht> ob ihr wirklich so etwas wollt, dann mache ich es halt. Und... Like da lassen, abonnieren bitte und Kommentar da lassen, damit ich Bescheid weiß, dass ihr auch wirklich die anderen Nachteile Teile sehen wollt. Rechts oben wird noch so eine Abstimmung geben. Und ich tue einfach mal meine Charaktere auswählen. Von Okay, da kann mich anscheinend nicht töten. Einfach mal auf 20. Der... Ah, okay. kann man es bevor also Leute, ich tue es mal übersetzen. Der Vorngeil, man muss auf Mute drücken, dann tut er nichts machen. Und man muss auf Mute drücken, dann muss man nichts machen bei dem Vorngeil. Bei denen, wenn halt das Licht flackert, dann muss man halt. Und wenn man halt so etwas lautes Geräusche hört, dann und hat das Licht flackert sehr schnell, dann muss man das rechte Wend machen, also das rechte Kanal sage ich einfach. Und bei denen, da muss ich einfach mal bei den Wend, der tut auch so ein, also bei dem Kanal, der tut auch so ein Geräusch machen, dann weiß ich Bescheid, aha, ich muss auch den Vorderwend zu machen. Okay, und die, sie macht ein random Dings, die macht einen random Effekt, damit ich abgelenkt bin. So. Auch oft so. So. Der macht halt so, eine, so Werbung. Naja, Werbung, die kann auch ganz einfach springen. Hier. Wie, wie soll ich denn die Neues Down machen? Ich meine, Dings, Funks, wie soll ich das machen? Mal sehen, dass ich frage. So, ich tu mal kurz einstellen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ah, oh, der So, und hier sind alle ausgewählt. Der, der macht einfach random, wenn er halt bei dir im Office sitzt, dann muss er ihn draufklicken, weil der macht einfach random, der steht dann vor dir. Und du dich halt mit so ein äh, wie heißen diese Dinger nochmal. Die wohl ein lautes Geräusch machen, so klar. Mm, und dann tut er dich damit attackieren für eine kurze Zeit. Aber da tut ich halt nicht angreifen. Die tut ich auch noch ablenken, weil das kenne ich so. Ihr seht schon, ich hab schon mal eine Runde gespielt, weil ich wollte einfach mal. Und hier gibt's auch Office, und hier gibt's auch Power-ups und halt Challenges. Nein! Ugh. Der, wenn der macht so ein altes so ein kleines minispiel auf und da ist halt keine sieht so aus wie eine kugel und da muss halt so versuchen in diese Kugel, wenn die in der Bitte ist von diesem Strich, weil der macht so ein Angelspiel und dann muss man halt äh, mit der Kugel diesen Strich treffen, weil sonst tu da halt deine Monitoren ausschalten für eine kurze Zeit. Und die, bei der muss man einfach so eine Maske aufsetzen und dann bist du nicht Und, tot. und bei die, wenn du, sie, wenn du sie siehst bei einem Monitor, wenn du so auf irgendeine Kamera guckst, dann schnell aus, weil sonst ist sie in deinem, dann ist sie in deinem Büro und sie tut ein ultra-lautes ein lautes Geräusch machen und deswegen solltest du sie lieber lassen. Also wenn du sie siehst auf deine Kamera, dann schnell Kamera zu. Und ja, das sind alle, die ich ausgewählt habe. Hm. Naja, einfach mal go. Was macht das hier? Diese Effekt? Das wird gar nicht geschenkt. Okay. Mit F tut man das rechte Wind schließen, also das ähm, seit Ven so gesagt. Kann und mit C tut man halt dieses Minispiel, was ich euch vorher erklärt habe, halt machen mit C, meistens Und mit, mit Spacebar, damit man halt bei den, meisten, springt, also bei den meisten spielen springt, damit tut man dann den Fan, also den Ventilator, warte ja den Ventilator dann halt an und aus, dann mit D und A halt mit D tut man dann die Türen zu machen, aber wir haben ja keinen, der durch die Tür kommt. Deswegen, mit W tut man das Vorderband schließen, zum Beispiel bei diesem Mountain Freddy. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Mit A dem Powergenerator Hä? So ein Power Generator tun. So gleich mal gleich Zwei, den cyber -Ventilator. Heater. Heiser machen. Power AC. Genau. Global Music Box. Achso, dieses Ding, wo man halt aufweisen muss. Aufladen. Aber diese Marionette haben wir nicht drin. Mit 6. Alles. Aus. Mit X auch. Und mit Z halt. Taschenlampe. Okay. So, wenn der Ventilator ausfällt, das zieht halt so Strom. Hey. hey. hey. I tell you What the, wer sagt das? Du. Oh mein. I know how you like to <lacht> Voll auf die <du> Scheiße. <lacht> Warte. Du schon wieder. Always come back. Ich weiß, dass du die ganze Zeit zurückkommst, du, du, du, du trockenes Heu. Du du. Der goldene Freddy ist angegangen, der goldene Bär. Oh nein. Alter Junge, er ist doch zu hart. Äh. So. Ich hab das tut, uns zu so ablenken. So, alles wieder wie so und... Go! Ich kann der da noch überleben. Der wird doch gerostet. Wie oft taucht denn der noch auf? Ähm, ein bisschen mehr würde ich gerne. Uh. about uh, the old location you know. Uh, some people saw was These were Uh, that old was kind of left to rot for quite a while, but uh, I wanted to reiterate you, oh. entertainment, community, family fun, and above all, thank you for Mann, ist das stressig! Mann! Nein! Nein! Nein! Okay. nein, sie ist in meinem Office. Also mein Büro. Oh, Maske auf. Also bis jetzt schlage ich mich gut für drei Uhr. Mann, geh weg. Ja. Boah, ist das stressig. Boah, Junge, das geht doch gar nicht mehr. Wie soll man da noch überleben? leben? Nein, ich tue dich definitiv. Warum hast du mir dieses Geheimnis erzählt? Das ist doch Blödsinn. paar Power mehr? Was passiert hier? Nein! Wo ist mir? Boah. Uh -oh. Komm schon. Uh, Echt, echt geile Musik! Muss oh, ich echt sagen. Uh, ich habe eine Cutscene. Äh, Snuff hai dear diary. Yesterday was so amazing and I met such a wonderful guy. But I don't think it was meant to last. For my heart belongs to another. He's so amazing and strong and so, so cute. I've been thinking about him all day. And I think he's really into me too. This is if if he's only Z one in infinite. I just know it. And I know just how to get him. guys, we do Look at that. Top hat, that yep. is amazing top hat. Lord. He'll be mine by the end of the day. I told so him to help with my homework, but once Roger. he's there, I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong. To be continued. Warte, das müssen wir jetzt ohne uh, Didi repell Warte, guck, das hat doch Freddy. Hä? Sie ist in Freddy Fit-Kanal. Naja Leute, pro Video gleich pro Nacht. Pro Video eine Nacht. Weil, boah, das ist eigentlich wirklich schnell. In dem nächsten Video werden wir den on Man darf nicht die... Maus zu lang auf ihr halten und noch... Äh.. Äh... Warte. Ich muss kurz die Ich es Ich den Ich tue auch nicht Also der Tut. Irgendwann. Irgendwann. Einfach irgendwann. Angeschaltet werden kann sie. Kann von Dave's. Und dann tut er fragen, ob er halt so welche Fast Coins bekommt. Also Fast Münzen. Man muss dann in den Computer nach. Also in den. Ihr wisst schon bei der Kamera nach Fast Münzen gucken. Wo so welche sind. Und dann muss man halt die finden. Nehmen. Weil er will halt immer fünf. Das heißt, man muss richtig schnell jeden Weil. Manchmal ist er so schnell, der ist ja jetzt wieder nach 10 Sekunden wieder da. Das heißt immer Fast Coins zu handhaben. Wenn du ein bisschen klingst, wenn er so ungefähr, kann ahnung schon 3-4 mal ähm, please 5. Also please fast coins. Wenn er schon drei, vier Mal gesagt hat, unbedingt Titan machen. Der wird sich direkt. Wirklich direkt Jumpscare, also erschrecken. Und naja, das werden die zwei sein. Ich glaube doch Balloon Boy, also Baby. Also wenn er in dein, ist immer von der rechten Seite da worden. 11 kommt diese Kanal, sag ich einfach mal wieder. Man muss versuchen, dass du halt vor seiner Nase den Vent zumachen musst, weil sonst geht er in dein Office und tut halt deine Taschenlampe zerstören. Zum Beispiel, wenn du Phantom Freddy an hast, dann ist es ziemlich schlecht, weil dann tut er dich Jumpscan, aber der tut dir nichts tun, aber da kannst du halt keine Vents mehr schließen. Das heißt, Häften würde dann reinkommen, oder der? Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, Bibi und dann Freddy, den auch noch, den, die und den, also, also den haben wir jetzt zu tun. Boah, das ist so eine harte Nacht, nicht so eine richtig harte. Dann, kommen wir 3200 Punkte. Warte, wir haben doch ein neues office oh, geil! So Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bitte like da lassen. Abo da lassen. Oh, Delizio.